Hallo und herzlich willkommen zur Produktneuvorstellung von Sanipa. Unser Tomorrow-Systemprogramm zeichnet sich durch maximale Planungsfreiheit aus. Dies ist möglich durch das modulare Baukastensystem. Schon heute bieten wir zahlreiche Formen, Farben und Oberflächen an. Dadurch wird die Gestaltung eines individuellen Bades möglich. Wir beobachten nun den Trend der Natürlichkeit. Der Kunde möchte sich gerne mit Natur umgeben. In seinem Zuhause und natürlich auch im Badezimmer. Unsere neue Massivholzkonsole von Sanipa bietet genau das an. So, ich würde sagen, wir schauen uns unsere neue Massivholzkonsole jetzt mal näher an. Wir haben hier eine 40 mm starke Platte. Das entspricht der heutigen Slim-Konsole. Die ist also von der Stärke gleich. Die Platte ist auch hier maßflexibel also von 500 mm bis 2,29 Meter zu haben. Was jetzt die Tiefe angeht, die entspricht 520 mm Das variiert natürlich etwas wegen dieser Baumkante. Genau. Und wo wir gerade bei der Baumkante sind, kommen wir natürlich zum optischen Highlight der Konsole. Und das ist halt diese schöne Baumkante hier vorne. Die Konsole ist also einem Baum nachempfunden und vom Schnitt her soll es die Kontur eines Baumes quasi nachbilden. Dadurch entsteht dieser besonders natürliche Look. An der Stirnkante der Massivholzkonsole sind die Vollholzlamellen sichtbar. Die Konsole hat außerdem eine sehr angenehme Haptik. Das heißt also, wenn man hier mit der Hand drüber fährt, spürt man, dass sie sich sehr gut und natürlich anfühlt. Das ähm, entsteht durch das Lackfinish der Konsole. Die ist also mehrfach lackiert. Und ähm, das Lackfinish hat auf jeden Fall gegenüber geölten Konsolen auch den Vorteil, dass die Konsole schmutzunempfindlicher ist. Sie ist beständiger gegen Kratzer und auch gegen Wasserflecken. Das heißt also, wenn hier mal Wasser drauf kommt, entsteht nicht direkt ein unschöner Wasserrand. Nun noch ein paar Sätze zum Material. Also Massivholz zeichnet sich besonders durch seine einzigartige Struktur aus. Das heißt also Wuchs, Struktur, Farbnuancen sowie auch einzelne Verästelungen können sehr stark variieren. Es ist also ein Naturprodukt und das Erscheinungsbild kann sich halt entsprechend verändern. Somit ist jede Konsole ein Unikat und Farbabweichtungen sind ganz natürlich. Wir haben zwei verschiedene Farbgebungen zur Auswahl. Einmal das warme Eiche-Hell oder auch das moderne Eiche-Steingrau. Die Konsole ist perfekt planbar mit 520 mm tiefen Unterbauten, Anbauschränken oder wie hier mit dem Solitärmöbel in der Höhe von 340 oder 510 mm. Sie ist allerdings nicht geeignet für die Kombination mit der Höhe von 170 mm. Aufgrund der schöneren Harmonie, Empfehlen wir auf jeden Fall die Kombination mit unifarbenen Möbeln, wie hier zum Beispiel in Kombination mit Schwarz matt. Die Massivholzkonsole ist kombinierbar mit zahlreichen Aufsatzwaschbecken, eigentlich genau analog der Slim-Konsole. Und die passenden Waschtische findet ihr in der Matrix in der Preisliste. Wichtig ist auch, dass es keine vertikalen Elemente gibt, wie bei anderen tomorrow konsolen sondern es gibt wirklich nur diese horizontale Platte. Noch ein paar Sätze zur Fertigung der Massivholzkonsole. Es ist so, dass die großformatigen Platten vom Vorlieferant zugeliefert werden. Die werden dann vor Ort bei Sanipa zugeschnitten und die Baumkante wird auch vor Ort bei Sanipar gefräst. Das heißt also, diese Kontur ist auch immer die gleiche. Wenn man also mal zwei Platten nebeneinander hätte, wäre die Kontur identisch. Und vor Ort bei Sanipa wird das Ganze dann auch mehrfach lackiert. Wir sind schon am Ende unserer kurzen Vorstellung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Erfolg bei der Vermarktung.